Sie sind auf der Suche nach einem Geschenk? Schenken Sie Graz mit unseren Graz-Gutscheinen. In wenigen Schritten können Sie diesen jetzt einfach online bestellen. Wie? Unter www.holding-graz.at slash graz-gutschein /graz gelangen Sie zu unserem Onlineshop. Dort angekommen, haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl und den Wert der Gutscheine, ein Geschenkkuvert und unser Partnerverzeichnis mit unzähligen Einlösemöglichkeiten auszuwählen. Ab damit in den Warenkorb und Kauf abschließen. Schon ist der Gutschein unterwegs und befindet sich in wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. Der Versand ist kostenlos. Ein Gutschein, hunderte Möglichkeiten. Die beliebten Gutscheine können bei über 700 Grazer Betrieben eingelöst werden. Graz als Geschenk. Viel Freude mit Ihren Graz-Gutscheinen.